Die Herausforderung ist immer sehr schnell zu sein und Menschen trotzdem glaubwürdig mit Informationen und gutem Journalismus versorgen zu können. Wir unterstützen uns, glaube ich, da schon gegenseitig sehr gut. Unter anderem dadurch, dass die Verifizierungsteams unserer beiden Häuser zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es gibt immer wieder neue Tools. Es gibt auch immer wieder neue Manipulationsversuche. Und ich glaube, da kann man gar nicht genug Know-how unter Journalisten austauschen. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel auch der DPA-Infokanal, den wir sehr gerne nutzen ist eine tolle Unterstützung, um auch zu sagen, ähm, wir haben hier was gehört, da könnte was kommen, aber es ist noch unter Vorbehalt. Und genauso auch in den Kanal reinzugeben, Vorsicht Leute, wir haben schon rausgefunden, dass da nichts dran ist. Das sind zum Beispiel Möglichkeiten, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Auf die NTV-App natürlich, <lacht> also ja, es nee, ist wirklich kein Scherz, also die brauche ich einfach und meine zweite Lieblings-App ist mittlerweile AudioNow, weil ich auch ganz gerne Podcasts höre und da sind sie halt ganz schön gebündelt. Für mich ein ganz guter Weg, so den Überblick im Podcast-Dschungel zu behalten.